Infrarotheizungen. Welche Arten der Infrarotheizungen gibt es? Dazu habe ich mit den Spezialisten Herrn Johann Beurer von heizkostenrebell.com eingeladen. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Die Frage ist, welche Arten der Infrarotheizungen gibt es? Es gibt die ganz klassische Infrarotheizung. Jetzt sage ich mal ganz, was ganz anderes. Das ist die Hauswand. Wenn du im Sommer durch die Straßen gehst und eine Hauswand wurde tagsüber von der Sonne angestrahlt, dann spürst du plötzlich, wenn du da einen Meter Abstand vorbeigehst, dass der da Wärme von der Hauswand weggeht. Ist das schon mal passiert? Ja. Genau. Das ist Infrarotheizung. Okay. Das heißt, das ist ein reiner Frontstrahler. So gibt es natürlich auch den Kachelofen, der von innen aufgeheizt wird und nach außen die Wärme abgibt in Form von Infrarotstrahlen. Dann gibt es die weitere Entwicklung der Infrarotheizung mit einer Blechplatte. Ganz einfach gesagt. Oder Keramikplatte oder Glasplatte. Was ist nun der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass ich bei einer Blechplatte habe ich eine Vorderwand, eine Rückwand. Und bei der Vorderwand ist dann das Heizelement drin, dann ist eine dicke Dämmung drin und nach hinten ist dann die Rückwand. Diese Art Heizung strahlt eben nur nach vorne weg. Das bedeutet, diese Wärmestrahlung kann ich beliebig einsetzen. Eine Keramikplatte ist natürlich ganz anders aufgebaut, je nachdem, ob sie hinten eine Halterung drauf hat oder eben äh, und nur aufgeklebt ist oder ob die Keramikplatte direkt mit einer Halterung und die, äh, das Heizelement hinten drauf geklebt ist. Also es gibt Keramikplatten, die sehr dick sind und äh, nach vorne und nach hinten wegstrahlen. Die kann man natürlich nur senkrecht an der Wand irgendwo befestigen. Und da haben wir schon ein Problem, denn aus dem Wärmelesen heraus kennen Sie die Situation, dass ganz einfach... Ich sehen muss, wie die Wärme gebraucht wird, wie die Strahlungswärme gebraucht wird. Und genau das gleiche gilt auch für die Glasplatte, die meistens nur eine Scheibe ist, nach vorne und nach hinten strahlt. Und da muss ich natürlich auch wissen, dass ich so eine Platte letztendlich nur an der Wand befestigen kann. Gibt es noch weitere Systeme? Ja, gut, dass du mich drauf bringst. Weil die hätte ich fast vergessen, das ist das Hybridpanel. Das Hybridpanel ist nichts anderes als ein Strahlungspanel, also eine Blechplatte, zwei Blechplatten, also ein geschlossenes System. Und das so aufgebaut ist, dass auch etwas Warmluft produziert wird. Manchmal ist es sinnvoll, dass eben auch nicht nur Strahlungswärme abgeht, sondern eben auch oben ein Stück Warmluft rauskommt. Aber auch hier ist durch das Wärmelesen ganz einfach richtig zu fixieren, wo hat diese Platte Platz. Diese eignet sich zum Beispiel hervorragend, um unter den Schreibtisch zu stellen und unterm Schreibtisch schön warm zu haben. Da ist dieses System hervorragend, weil es durch die Oberflächentemperatur gesteuert wird und nicht durch die Raumtemperatur. Man kann es natürlich auch über die Raumtemperatur steuern. So, jetzt glaube ich, habe ich alles gefunden. Cool. Also, ja, recht herzlichen Dank. Wenn noch jemand weitere Informationen braucht, dann gibt es ja heizkostenrebell.com. Genau, im Heizkostenrebell habe ich ja das ganze Wissen gespeichert und in diesem Wissen können Sie gerne mal die elf Gebote angucken, damit Sie das Stück für Stück weiterfinden und natürlich sind wir auch persönlich ansprechbar. In diesem Sinne. Herzlichen Dank. Danke. Bitte gerne.